Mensch, mir wird manchmal Himmelangst. Mir wird manchmal Himmelangst. Wenn die da oben mit Milliarden spielen, da wird mir Himmelangst. Wenn die da oben mit Milliarden spielen, da wird mir Himmel amst. Seht euch die Masken nur mal an. Sitzen am großen Drücker dran. Sie drücken uns, wo es nur geht. Seht euch die Masken nur mal an. Sie drücken uns, wo es nur geht, seht euch die Masken nur mal an. Wachstum ist deren Ziel, uns wächst schon vieles viel zu viel. Wachstum zerstört wie ein Krebsgeschwür, das Wachstum ist nicht unser Ziel. Wachstum zerstört wie ein Krebsgeschwür. Das Wachstum ist nicht unser Ziel. Grund ist das Zinseszinssystem. Für Reiche ist das sehr bequem. Sie werden reicher von Tag zu Tag, wohl ihr Geld herkommen mag. Sie werden reicher von Tag zu Tag, obwohl ihr Geld herkommen mag. Mit Leistung hat das nichts zu tun. Sie können in der Sonne ruhen. Und andere ackern sich tot, geplagt von Armut, Angst und Not. Und andere ackern der Schuld Wann reißt denn endlich die Geduld Es braucht notwendig ein anderes Geld Damit nicht alles hier zerfällt Es braucht notwendig ein anderes Geld damit nicht alles hier zerfällt. Ein Geld im Einklang mit Natur, ein Geld, was fließt zum Tauschen nur und nicht zum Treiben von Spekulation. So etwas gab es früher schon. Und nicht zum Treiben von Spekulation, so etwas gab es früher schon. Die Bracktheatenzeit Mit lauter Wohlstand weit und breit Ganz viele Schnitte blühten auf Viele Menschen waren gut drauf. Die Zukunft könnte ähnlich sein. Lasst uns das Geld vom Zins befreien. Ganz viele Blumen könnten blühen. Und sogar Wüsten würden grün. Ganz viele Blumen könnten blühen Und sogar Wüsten würden grün. Diese Idee braucht ganz viel Kraft, damit sie bald den Durchbruch schafft. Und jeder kann ein Helfer sein, wir gehen gemeinsam nicht allein. Und jeder kann ein Helfer sein, wir gehen gemeinsam nicht allein.